Netzwerke und das Internet einfach erklärt Eine wichtige Verbindung für das Smartphone ist das Internet. Das Wort Internet ist Englisch. Es setzt sich zusammen aus Inter, das bedeutet zwischen, und Network, das bedeutet Netzwerk. Das Internet ist also die Verbindung zwischen Netzwerken. Was ist ein Netzwerk eigentlich? Man spricht von einem Netzwerk, wenn man mehrere Computer oder andere elektronische Geräte wie Smartphones und Tablets miteinander verbindet. Zum Beispiel mit einem Netzwerkkabel. Oder über ein WLAN. Ein Netzwerk kann ganz klein sein. Zum Beispiel zu Hause wenn man nur zwei Geräte miteinander verbindet. Und ein Netzwerk kann ganz groß sein. Zum Beispiel in einer großen Firma, wenn man mehrere hundert Computer miteinander verbindet. Warum verbindet man Geräte miteinander? Wenn die Geräte verbunden sind, können sie Daten austauschen. Daten, das sind zum Beispiel Zahlen, Texte oder Bilder. Die Daten kann man dann von einem Gerät zum nächsten Gerät schicken. Man kann auch andere elektronische Geräte mit einem Netzwerk verbinden, zum Beispiel einen Drucker. Die Computer im Netzwerk können dann Daten an den Drucker schicken. Der Drucker druckt dann die Daten auf Papier. Zum Beispiel einen Text oder ein Bild vom letzten Urlaub. Es gibt also auf der Welt ganz viele Netzwerke. Fast alle diese kleinen und großen Netzwerke sind durch das Internet miteinander verbunden. Das Internet ist damit das größte Netzwerk auf der Welt. Dabei funktioniert es wie in einem kleinen Netzwerk. Die verbundenen Computer und Geräte können Daten miteinander austauschen. So kannst du zum Beispiel in einer Sekunde eine WhatsApp-Nachricht nach Australien schicken, ein Videotelefonat nach Amerika führen oder Internetseiten auf der ganzen Welt ansehen.